Hallo und herzlich Willkommen bei koch mal schnell. Heute gibt es Pizza Waffeln und zwar mit den Waffeleinsätzen von dem Tefal Opti Grill, also nicht die süße Variante, sondern heute mal die etwas herzhafte Variante und den Teig mache ich heute in der iPrep Cook für die Pizza Waffeln, also eine echte Teamarbeit. Schaut es euch an, ich hoffe das gefällt euch. Ja, ich habe alles schon bereitgestellt hier, was wir brauchen für unsere Pizza-Waffeln. und ihr seht hier eine ganze Reihe von Zutaten. Es ist ein bisschen mehr. Ich habe jetzt heute auch schon mal vorgeschnitten, weil das Video sonst zu lang wird. Also fangen wir mal an. Wir brauchen auf jeden Fall Mehl hier für die Pizza-Waffeln. Wir brauchen ein bisschen Backpulver und ein bisschen Salz. Das werden wir gleich erstmal mischen. Dann brauchen wir außerdem Butter für den Teig. Milch und Eier. Das ist erstmal so der Grundteig jetzt hier, den wir hier haben. Auf der rechten Seite habt ihr sozusagen die Pizza-Variante. Da haben wir also jetzt hier Mozzarella. Wir haben hier eine grüne Paprika, eine rote Paprika, was ihr mögt, eine gelbe. Dann haben wir hier ähm, Bressaola. Ich habe hier keine Salami genommen, wie so häufig, weil uns die zu salzig ist. Die ist immer sehr, sehr herzhaft hinterher. Der Bressaola ist ein bisschen milder Also ein Bressaola hier oder ein Schinken eurer Wahl. Und damit es eben nicht ganz so herzhaft wird, nicht so ganz salzig, habe ich hier nochmal zwei Scheiben Hinterschinken, also auch 50 Gramm. Dann haben wir hier einen Tomatenmark, den brauchen wir noch zum, etwas für die Säure und für die Farbe. Ein bisschen Pizzagewürz, dazu ein bisschen Pfeffer noch, damit es noch ein bisschen mehr Pep hat. Und dann haben wir, glaube ich, alles angesprochen und dann kann ich auch loslegen. So, Vorbereitung abgeschlossen. Ich mache den Teig für die Pizzawaffeln heute mit der iPrep prep and Cook. Den ist ja für sowas perfekt zum Rühren, zum Teigrühren und dergleichen. Und dazu setze ich zunächst mal diesen Schlag- und Rühreinsatz, heißt der glaube ich, ich werde mir die Namen nie merken können, Schmetterling. Also der für Teig den Einsatz ein. Und als erstes gebe ich meine Butter in den Topf, denn die würde ich erstmal schmelzen. Und schließen wir den Topf. So, Stufe 5, 90 Grad, drei Minuten, reicht. Auf geht's. So, während die Maschine arbeitet, mische ich jetzt schon mal das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Alles geschmolzen, das reicht völlig. Nun ist die Butter heiß. Muss man muss natürlich in die heiße Butter jetzt nicht die Eier geben. So, damit das Ganze sich jetzt ein bisschen abkühlen kann, kommt als nächstes Mal die Milch rein. Also, zunächst mal... Stufe 8 und Zeit ist eigentlich egal, aber 10 Minuten sollte der Teig schon durchrühren, da sollte noch ein bisschen Ruhen hinterher, da fangen wir erst mit an. Auf geht's! Oh, das ist ja schon kühl genug hier. Jetzt können wir unsere Eier dazugeben. Vorsichtig, damit kriegt ihr Unfallfrei rein. Ja, perfekt. So. Und jetzt gebe ich langsam das Mehl dazu. Ja, halbwegs unfallfrei, bisschen Schwannerei, aber die Maschine rührt jetzt den Teig durch und das soll sie so auch erstmal ein paar Minuten, ich lasse jetzt mal so zwei Minuten erstmal diesen Teig hier durchrühren und dann gucken wir mal rein, ob wir die anderen Zutaten schon zugeben können. Und ihr seht, der Teig ist klasse, also der gefällt mir gut, der ist schön. Ja, und jetzt gebe ich einfach alle anderen Zutaten zu und dann lasse ich die Maschine noch mal ein paar Minuten auf einer etwas geringeren Stufe rühren, denn jetzt müssen wir nicht mehr so viel verbinden. also Stufe. Ich fange mal mit drei an. Ich glaube, das reicht. Und das Ganze höchstens drei Minuten. Das sollte reichen. Auf geht's. So drei Minuten sind um. Und man sieht, hier ist was am Rand. Die Sachen sind gut gemischt. Und das sieht man hier. Da ist also nichts mehr in Der Käse ist auch gut untergegangen hier in der. Masse in der Teigmasse. Ja, ich glaube, das war's für die I-Prep hier. Die ist fertig. Und dann können wir als nächstes jetzt uns ein paar Pizzawaffeln backen im Hauptgerät. Und dann brauche ich mal um. So, Umbau abgeschlossen. Ich habe meine beiden Waffelplatten drin hier, wie man das macht. Könnt ihr bei mir im Unboxing sehen. Ich blende euch mal oben jetzt hier das Unboxing ein, was ich schon gemacht habe für die Waffeln. Das geht wirklich schnell. Ich habe schon mal umgebaut hier. Wichtig, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, dass ihr hier unten dann die, die Füße ausgeklappt habt, damit die Waffelplatte auch plan ist, also wirklich waagerecht steht. Denn normalerweise ist er ja nach vorne geneigt. Ja, ihr seht, er hat sich gemeldet. Und jetzt schauen wir mal, wie viel da so reingeht. Ich mache mal meine Kelle hier so also nicht ganz voll. So, wahrscheinlich ein bisschen verteilen. Das ist doch. Das ist aber doch zu wenig. Da steht zwar jetzt drin, man soll nicht über die Zapfen voll machen, aber ah, wir schauen mal. So, wenn ich aber einen Rand schmattern, Mensch. Ja, Die Masse ist natürlich nicht so fließfreundlich wie normalerweise. Eine Masse verwaffeln, aber wir werden das schon hinkriegen. Das oh, ist wahrscheinlich doch besser. Man nimmt gar nicht eine Kelle, sondern man nimmt hier gleich so einen Spatel. So, mal gucken hier. Das Ganze soll nur drei bis vier Minuten dauern. Auf geht's. Länger würde ich sie nicht machen, dann wären sie wahrscheinlich zu trocken. Und oh, lassen sie auch super rausnehmen. Ja, total klasse hier. Das geht echt gut. Ja, also wer sie brauner haben möchte, der kann vielleicht vier Minuten machen. Also ich habe jetzt hier drei. Scheint mir gut zu reichen. Ja, sie haben auch so, utsch, oh, heiß. So vom Griff her finde ich eine angenehme angenehme Konsistenz, nicht zu hart, nicht zu weich, also eben wie eine Waffe wirklich. Riechen wunderbar. Dann machen wir jetzt mal die letzten. Ja, fertig gebacken. Was habe ich rausgekriegt? Oh, sechs Stück, also sagen wir mal fünf große. Wenn ich eine andere Folge gemacht hätte, fünf bis sechs große. Tolle Konsistenz. Also nicht zu fest, nicht zu weich. Sie sehen cool aus, finde ich. Kann man nicht meckern, oder? Als Fingerfood, für die Party. weil zwischendurch oder für abends. sollen mal einen anschneiden. <lacht> durch werden sie wohl sein. Ja, dann sieht man noch hier. Da ist nichts klitschig oder so. Die Waffel ist wirklich durch. Wir haben also hier keine feuchten Stellen oder irgendwas. Und ganz toll. Ein sehr schöner Pizzageschmack. Aber eben als Waffel. Aber für mich, wie gesagt, könnte schärfer sein. Also ich würde es das nächste Mal schärfer machen. Ja, meine.